Damit sich Investitionen in Data Science im Unternehmen auszahlen, muss das Management in der Lage sein, Fragen so zu formulieren, damit sie anhand von Daten analysiert werden können. Darüber hinaus muss das Management Datenanalysen richtig interpretieren können. Nur so lassen sich auf der Basis von Daten bessere, evidenzbasierte Managemententscheidungen treffen. Ziele des Programms sind erstens, ein grundlegendes und übergreifendes Verständnis datenbezogener Prozesse für die Entscheidungsfindung auf Managementebene aufzubauen. Zweitens, relevante Fachbegriffe, Konzepte und Methoden kennen, bewerten und in der Kommunikation mit Fachexperten und Data Scientists richtig einsetzen zu können. Drittens, die einzelnen Schritte der Datenanalyse kennen und anwenden zu können. Viertens, ergebnisorientierte Business-Experimente zu designen und durchführen zu können. Fünftens, die richtigen Verfahren und Modelle auswählen zu können, um zu erwartende Ergebnisse vorherzusagen und die Performance zu evaluieren. Sechstens, kritisch und kompetent Daten analysieren und die daraus gewonnenen Ergebnisse interpretieren zu können.